Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video Tutorial, in dem ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie Vermessungsdaten in BricsCAD einlesen können. Dazu habe ich eine ganz einfache Koordinatendatei vorbereitet, bestehend aus Punktnummer, Breitengrad, Längengrad, Höhe und Punktkodierung. Und hier diese Daten wollen wir jetzt in BricsCAD darstellen. Dazu gehen wir zunächst her und müssen uns eine neue Benutzerdatenquelle zum Beispiel generieren. Benutzerdatenquelle erzeugen. Sie haben hier viele verschiedene Formate, Import-Export-Möglichkeiten. Wir wählen die ASCII-Text-Datei aus. Und zwar ist das die G gps koord 3. Die habe ich mal aufgezeichnet mit meinem kleinen Handy. So, das Format müssen wir festlegen. Wir haben den Breitengrad, den Längengrad, die Z-Koordinate und dann noch eine Description. Da ist also eine Punktkodierung dahinter. Getrennt sind die Spalten durch Semikola. Dezimaltrenner ist Punkt. Wir wollen ab der zweiten Zeile einlesen und übernehmen auch X, Y und Z nachher mit in unsere Datentabelle nächstes geben wir dem Kind noch einen Namen nennen das YouTube fertig so und diese Daten wollen wir importieren dazu müssen wir zunächst mal vorne vorneweg ein Koordinatensystem festlegen wo wir hinschreiben wollen nämlich Gauss-Krüger-Zone 4 das ist hier um Leipzig herum auswählen und im nächsten Schritt gehen wir her und legen die Importoptionen fest. In die aktuelle Zeichnung wollen wir importieren. Wollen entweder als, Block, als Punkte können Sie importieren oder wir wollen das als Block importieren und nehmen dazu einen vorbereiteten Block namens Messpunkt. Den habe ich schon angelegt in unserer Zeichnung. Und jetzt können Sie auch noch Blockoptionen festlegen. Die Punktnummer soll aus der Datei angeschrieben werden. Nämlich die Punktnummer und die Höhe wollen wir auch mit anschreiben. Das sind also die Attribute, die Z-Koordinate. Ja, hier sehen Sie die Attribute des Blocks, den ich ausgewählt habe. Und hier die Werte aus unserer Tabelle, die wir einlesen wollen. Rotation könnten Sie noch festlegen, Skalierung könnten Sie noch festlegen. Lassen wir jetzt. So, als nächstes die Leeroptionen. Wir wollen einen Feldwert für den Ziellayer auswählen, da heißt also entsprechend der Codierung, hier Description genannt, soll der Block auf den entsprechenden Leer eingefügt werden. Wir wollen neuen Leeren automatisch neue Farben zuweisen, als 2D importieren, wollen unsere Werte auch noch abspeichern in EEDs, Extended Entity Datas, und gehen jetzt zum nächsten Schritt der Festlegung für die Transformation. Das sind WGS 84 Koordinaten. Das Koordinatensystem hatte ich mir vorhin schon zugewiesen. Und können jetzt schon hergehen und können sagen, das war's. 7 von 7 hat er importiert. Und Sie sehen, hier sind unsere Punkte. Jetzt schauen wir uns so einen Punkt mal an. Und was wir nämlich noch Interessantes sehen, ist, dass er uns hier... Sagt, dass er auf dem Layer B1 eingefügt wurde vom Typ Punkt, ähm, dass wir einen Koordinatensystemscode haben und hier haben wir die Punktnummer 7, die Beschreibung dazu und dann x, y und z-Koordinate. Und hier auch nochmal die Attributwerte, die dran stehen. So, zoomen wir uns mal ein bisschen rein. Hier sehen Sie das. Und jetzt sehen Sie schon, hier der unten hat eine andere Farbe, Punkt Nummer 6, wir können das auch vergleichen, 6 müsste dann also B2 sein, liegt auch auf Layer B2 und was haben wir noch, hier unten haben wir nochmal was, hier haben wir auch B2, Sie sehen B2, B2 und jetzt sehe ich hier unten noch einen Punkt auf Layer B1. Schauen wir uns das mal an. Hier Punkt Nummer 3 und mit der Höhe 107. Und jetzt machen wir mal, um zu schauen, wo wir uns überhaupt bewegen, suchen wir uns auch mal eine Karte dazu aus. Ich nehme jetzt die Bing Maps, die Luftbildkarte, wählen. So, und jetzt sollte er eigentlich im Hintergrund das aufbauen. Okay, ich könnte mal noch hergehen und könnte, wir blenden mal die Eigenschaften ein. Ansicht, Eigenschaften, ich wähle mal meine Punkte alle aus, alle auswählen, 30, so, und wir wollen eine Skalierung von 3 haben und von, ja, und von Skalierung Y, 3, und dann sieht das Ganze schon ein bisschen größer aus. Escape. Ja, hier sehen Sie die Punkte. Hier begann meine Reise. Das war einfach bloß eine Wanderung durch den Park. Und dann ging es hier weiter. Ja, und so viel zu der Möglichkeit des Punktimports im BricsCut. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Sie können eine Demo-Version jederzeit von unserer Homepage herunterladen. Dankeschön!